Hallo eure Freunde, neues Video. Ich bin jetzt zu Hause in meinem Büro, aber heute etwas ganz Neues für mich. Ich gehe mit Tobi in einen Forellensee. Es gibt in Frankreich ganz wenig und ich habe das noch nie gemacht. Mal probieren, natürlich mit Gummifisch. Tobi hat schon Erfahrungen in äh, einige Forellensee, deswegen ist es schon gut mit ihm äh, zu angeln. Ich möchte heute unsere neue Gummifisch zum Forelangeln benutzen. Die kleinen Tuktichal, die ganz kleinen in 3 cm und 4 cm. Die zwei sind schon vormontiert. Der kleine 3 cm mit 2 Gramm und der große 4 cm mit 4 Gramm. Bin mal gespannt. Die laufen richtig gut, aber ich möchte auch ein paar Fisch fangen damit. Mal gucken. Ja, fahren wir jetzt. Machen wir noch ein paar Hufen und läuft. Ich glaube schon, ja, ungefähr die gleiche Größe. Es war leider am Ende ganz windig und nicht so optimal für mein Mikro, aber es hat super Spaß gemacht. Ähm, viel, vielen Dank, Tobi, weil das war wirklich ein toller Tag, wirklich viele Kunden gehabt. Natürlich viel Fisch verloren viel gefangen, also top, wirklich optimal. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht und mit leichter Köder und leichten Routen zu angeln, diese ganz kleinen Gummifisch, äh, ja das war wirklich der Hammer. Ich hoffe, dass dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch mit real und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bonne Pech. Tschüss. Perfect.